Hallo, ich bin hier, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer Diskussion Ich kann nicht Ich habe mich nicht so richtig gehabt. Nee, ich fight 2. Los! Go, go, go, go, go. go, go, go, go. Ich habe abgeholt! Ich glaube, das klagt Dias! Dias? Dias! Diaz? Diaz! Ey, kriegt denn jetzt nicht? Es leckt! Es leckt! Nein! What the? Es hat gelegt! Ich sehe ihn! Halt, ich ich sehe ihn! Seh Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zu Fight 3 zusammen mit Mitsuri. Hi! Wir sind oh, die Berliner Mann. Fischbude und wir müssen jetzt rasieren, in 15 Sekunden geht's los. Ja, auf jeden. Ey, ich bin so nervös, ne? Wir ich auch, direkt Mann. direkt hinter uns. Ja, direkt sagen. hinter uns. Baue direkt. Baue schon mal ein bisschen ab, ja? Ja, okay. Drei, zwei, zwei eins. eins. Oh, oh, oh. Gott. Ja, hab, hab, hab. Ich bin hab, raus, ich hab verkackt, ich hab ein bisschen verkackt, ich ja, laufe. Ja, scheißegal, ich laufe auch. Wir laufen erst mal, oder? Ja. scheiß, auf, scheiß auf Schweine oder? und so alles. Ja, ja, okay, okay. Fight hat, oh Gott, Gott. viel Spaß, okay. Viel Spaß, Leute. Gut, da so die ärgsten Bäume. Wo, wo, Lass wo, wo? ein bisschen in den ah, Wald. Ja. Lass hier ein rein. bisschen in den Wald reinlaufen, bevor wir irgendwas machen. Ei, mein Herz. Oh, oh mein Mensch. Gott, ich zitter gerade, ich habe so Herzschlag gerade. Ja. Ist hinter uns irgendwer. Ich sehe Pum. Okay, Pumi und Fox laufen ja, weg die von sind uns. Ja, neben uns, aber die sind ja, die laufen weit die, weg. Das ja, die turnen ein bisschen nach ja. links. Ja, Lass erstmal in den Wald rein, bevor wir ja, irgendwas ja. machen. Würde ich auch sagen. Ich geht Jumaro ist auch nicht bei uns. Ich weiß nicht, oder soll ich dich protecten? Soll ich gucken, du baust ab und machst eben den. Oder wie machen wir das? Ja, warte mal, Lass es dir direkt die Birke abbauen. Okay, mach das. Bin Bau Drew, äh, Baut du einen anderen Baum ab, ein bisschen. Ja, ich baue den hier ab. Äh, also ich und guck ein bisschen im F5. Ich hab echt Ultraschiss, dass irgendwer. Okay, warte, ich place Werkbank. Ja, mach das. Da, liegt. Ja, ich baue hier nochmal ab. Soll ich mir selber ein Holzschwert machen? Ja, mach dir mach selber das? ein Holzschwert. Ich töte nochmal ja. Schweine. Mach das. Oh mein Gott, Leute, ich bin so angespannt, Alter. Ich bin auch so am Zittern, ne? man merkt es halt auch gerade so beim Craften bei mir. Ja. Äh, ich baue den Crafting Table ab, obwohl jo, wir gehen wir noch, wir gehen, im stehen, oder? Nee, wir bauen ihn ab, okay. Warte, warte eben auf mich, ich mal. Ja. Bitte protect ich bin hier, ich mal eben oh, ganz kurz. Ja. Oh, der erste ist oh, tot. Zombie talk, Reds in peace. Als ob. Rip, okay, das ist echt. Okay, ich habe ich hab schon ein paar Schweine getötet. Ja, okay, ich komme dir hinterher. Eieiei, Leute, ich bin so nervös, ne? Das ist absolut. Lass gucken, ob wir irgendwo Zuckerrohr sehen. Wenn ja, direkt Zuckerrohr. mitnehmen. Ja, die ja. nächsten... Phoenix ist tot. Als ob... Was? Was? Yumaro hat Kuro getötet. Was? Ey, nicht in die Richtung, nicht in die okay. Richtung. In der Richtung ist Yumaro. Okay, okay, okay. Ja, wenn der Wir schon Kuro und Phoenix getötet hat... Ja, ja, ja, lass hier rüber, lass hier rüber. Warte, wenn der Zuckerrohr ist, direkt holen. Ja, so, ne? Wir müssen absolut auch ja, ja. Pumi und so wann hier irgendwo nehmen. Warte, siehst du, siehst du hier irgendwo Zuckerrohr? Zuckerrohr? Ja, da, da, ja. Da, vorne ist, da vorne ist Zuckerrohr. Wo, wo, wo? Ah ja, ich sehe es ja, ja. Lass da ja. hin. Oh Gott, das, okay. das ist nur nicht viel egal ja ja komm let's go hier könnt ihr übrigens sehen wer alles dabei ist ich hab mal kurz die tablet ne ich drück auch mal kurz tab aber ich glaube ihr werdet eh alle links zu den leuten nochmal in der beschreibung finden mit äh, teamnamen und so weiter genau okay du hast abgebaut, zwei Zuckerrohr nur äh, denn sagen, das du direkt Stein. in die Höhle gehen direkt in die Höhle direkt in die Höhle sogar ja baust ja, du noch ein bisschen Holz ab äh, cool. ja kann ich machen Aber fuck dann brauche ich eine Axt warte mal dann äh, kann nee, das einfach nur drei drei vier Holzblöcke reichen aus sicher ja, drei für erstmal aus. Ich, ich will nur erstmal halt Stein, Stein. Ich hab halt zwei. Ich, lass ich erstmal nur Steintools machen. Deswegen. Achso, ja, äh, ja, gut. Aber dann komm mit nach oben, weil ich habe Angst. Weißt du, dass ich mich nicht einer von ja, Warte mal, ich baue kurz so. hier. Weil ich fühle mich halt immer so unsicher, wenn mein Rücken umgeschützt ist. Da hab ich echt ein bisschen Angst. Ja, warte, ich baue einfach äh, hier kurz noch ein bisschen Holz ab. Fuck, hab ich einen Nametag gesehen? Wenn ja, ey, dann direkt ja, sneaken. Ich sneak, ich sneak. Alles gut. Okay, gut gerade. Ich dachte hinter dem Berg da, aber vielleicht... Bau einfach du, bau du noch mal drei Stück ab oder so und dann gehen wir direkt ja. schon runter. Ja. Würde ich auch sagen. Puh, Alter, ich oh mein Gott, Alter. Ich bin so angespannt. Okay, äh, ich geh schon mal runter. Ja, ja. Ich hab jetzt acht äh, Holzplanken, ich hab, ne? Ich hab, ich hab vier Holz... Äh, ja, das Roh. sollte auf jeden Fall reichen, Mann. Hier ist Eisen, okay. ne? Hier ist direkt ja. Eisen über uns. Hast du eine Spitzhacke äh, oder soll ich eine machen? Ja, ich mach eine. Ich mach ich eine. Ich habe auch Ich hab außerdem... Upsi. Ich hab außerdem eine Werkbank gemacht. Ja, okay, ja, warte. Cool, dann machst du? Oh, die nächsten sind tot. What der hell? Das geht hier ab. Ey, Alter, es geht gerade ab. Okay. okay brauch schon mal die mehr? ersten, brauch schon mal ein bisschen. Mach erstmal Steinschwerter. Ja, mach ich. Ey, wir sind aber schon mal nicht die ersten, die gestorben sind. Das ist schon oh mal Gott, sehr, sehr gut, Mann. Das ist richtig gut. Das ist schon mal echt gut. Anfangen, dass Micha und äh, Dings tot sind, das find ich gut. Kuro echt direkt mal. Kuro. Warte, lebt Jumaro noch? Äh, ja, ich denke schon. Äh, aber äh, sein Teammate äh, hat die getötet, ne? Gar nicht er oder? Oder wer war doch, das? Doch, er hat auch getötet. Ne, Heather. Ah doch, erst. Ich habe ihn gerade nicht gesehen, kurz. Okay. okay. Kannst du, du denn? Ja, nee, ich habe jetzt nicht. Ich habe nie. Warte. Ich habe nichts gehört. Sicher? Ja, ich hab sicher ich nichts hab, gehört. Ich hab irgendwas gehört gerade, aber ist scheißegal. So. Warte mal, äh, psch, psch, psch, ich hab's gehört. Okay, nee, doch nicht, doch nicht. Oh Gott, alter. Ich habe irgendwas Gravel-mäßiges gehört. Dachte ich. Also als wenn einer mit einer Schaufel Gravel abbaut, weißt du? Warte, ich gehe kurz mal die Höhle ein bisschen hoch. Vielleicht sehe ich hier irgendwen oder irgendwas. Aber ja, pass auf, Mann, bitte. Ja. ja. Okay, nee, ich sehe nichts. Okay, ich habe schon mal das Eisen hier. Ich kann okay. auch nicht mehr sprinten, ne? Ich kann nicht mehr sprinten. Okay, warte, warte, warte. Ja, dann gebe ich dir was. Ach, du hast Essen, okay. Ja, ja wir sollten unbedingt für Essen sorgen, ne? Weil damit ja, warte, dann. Kann, dann wenn, irgendwas passiert. Lass in die äh, Höhle ich reingehen. mal ganz kurz hier ein hm. Stück. Lass in die einfach in die Höhle rein und ein bisschen was braten. Ja, ja, auf jeden Fall. Warte mal, ich brauch noch mal ein bisschen mehr. Bro, raus. Ja. ist in Pepperonis. Ich muss. Äh, ein Skelett. Durchbauen. Ja, ja. Ich gehe mal ein bisschen in die Höhle rein. Äh, linke Seite ist nichts. Geh in die okay. rechte. Boah, scheiße, Mann. Ah, ja, ja, es tut mir gerade so leid, dass ich so wenig sage, Leute. Aber <lacht> ich, ich bin echt, ich bin absolut angespannt gerade. Ich, ich, ich, kann irgendwie nicht reden. Ich bin versuche auf jedes kleinste Geräusch zu reagieren. Dreck. Okay, hier ist nichts mehr. Dann lass erstmal das Eisen braten mit, mit, dem Holz, Scheiß drauf. Ja. Und ja, dann ein bisschen Eisen Eisenenkut machen und dann können wir in Ruhe rausgehen, weil ich denke, so viele Leute haben ja, halt ja. kein Eisenstuff haben. Ja, ja, wir werden. Ich habe übrigens gerade Gras gehört, abgebaut. Sicher? Ja, ja. War das ein Vieh oder war das ein... Nee, ich bin mir äh, nicht sicher, ich bin, ein Vieh, bin da, mir nicht sicher. Also komm komm, komm schnell zu mir. Wo bist denn du? Ich bin hier oben, nach oben gekommen, die Höhle irgendwie. hoch. Ja, die Höhle hoch und dann ah, nach ja, rechts. Ja. Sollen wir sneaken oder nicht? Ja, sneak einfach. Wir braten hier einfach ein bisschen Essen. Lass mal hier hinter uns zubauen, oder? Nee, nee, geht schon, geht schon. Einfach okay. hier ja. schnell runter. Okay. Ja, und ich hier, nicht, äh... Und dann hier aufstellen. Mach dann ein paar Öfen. Ja. Guck eben hinter mir, please. Jojo, jo, mach ich. So, okay, ich bin da. ich bin mal das Holzschwert weg, nicht das ist aus so der Equippe. So, jetzt kannst du zubauen hinter uns, vielleicht. Jojo. Jo. Mach einfach hier einen Block hin, dann kann man ja. dann mal nicht reinkommen. Ich hab einen Ofen so. am Start hier. Okay, mach. Perfekt, ich hau das Eisen rein. Äh, mach jo, ich, mach, ich mach Holz einfach. Ja, ja, das Oh ist, Gott, das leuchtet, äh, ist krank. Warte mal, ja, kannst du mir ja, kurz ja. Kobbel geben oder ein. so? ich mach mir einen. Ja, gib mir mal kurz Kobbel oder so. Ja, ja, ich baue eben. Ich will kurz hinter uns ein bisschen zumachen wegen dem Licht. Ja. Mach das hier und mach mal noch einen Ofen daneben. Ja, mach ich. Äh, dann packe ich da nämlich noch das Fleisch, rein, was du mir gegeben hattest. Äh, mir ein fehlt noch ein, mein, ein einziges. Fehlt mir noch? Ein einziges? Okay, warte mal, ich baue einen Map. Ja, ich hab einen Block zu viel genutzt. So, hier. Okay, jo. Boah, scheiße. Digga, ich bin gerade so am Eier flattern. Ja. Okay, er liegt. Okay, ist, okay. Äh, ja, hast du schon ein gemacht? Das, ich mache das jetzt einfach mit Holz, ich verschwende unser Holz. Ja, ich Kohle. mach. Ich hab mir ein Eisenfred gemacht. Ja, ja, alles cool. Ich mach mir auch direkt eins. Äh, War Ich hab auch noch einen essen. Stick. perfekt über, als hätte ich's gewusst. Google krass. Okay. Ich hab zwei Eisen-Ingots, okay. Eisen-Ingots, wahrscheinlich. Iron-Ingots, meine ich. Okay. Äh, dann. Äh, warte ja, dann kannst weiß, du mir noch. Geben wir auf zu, Rüstung schon direkt? Ja, ne? Ja. Kannst du mir Cobble geben? Muss ich irgendwas essen. Äh, Cobble. Ich, ja, ich mach mal was ab. Ja, oder du klar. gibst mir deine Holz Oder gib mir deine Holzbezirke. Nee, nee, alles gut. Ich geb dir eben Cobble. hier ein okay. Drei Stück. Danke. Kein Thema. So, ich muss echt was essen, dass ich mal wieder voll werde. Also, sprinten brauche ich ja gerade eh nicht, deswegen kann ich mich mal in Ruhe voll fressen. Lass ich mal mir kurz eine Steinachse nebenbei <lacht> ja, noch. Ja, mach das, mach das. Ähm, okay. Und dann lass, äh, lass wieder raus, wenn alles, wenn, so gut wie, wenn wir so gut was haben. Mhm. Und dann weiter Zuckerrohr. Wir haben nur zwei Zuckerrohr. Ja, dann können das, wir kaum was machen. Damit können wir echt nichts machen. Ich habe okay, jetzt ich glaub... vier Eisen. Auf was gehen wir denn? Auf äh, Brustplatte können wir uns beide eine machen. Ja, Brustplatte. Nehmen, ne? Doch, doch, doch. Hier gut. sind noch welche drin. Ne, ist nichts mehr. Ich habe rausgenommen, oder? Ja, nee, zwei doch, Stück sind ist noch. noch Lol, das war gerade übel, der Bug. Ich konnte nicht sehen, ob da noch was drin ist. Okay, ich mach, ich, ich scheiße erstmal auf Essen. <lacht> ich scheiße erstmal auf Essen und, und mach erstmal nur Eisen. Ja. Speed Dating. Ja, schreiben die eigentlich beim Müll gerade. <lacht> oh man, krank. Okay, und dann direkt raus und nach Zuckerrohr gucken. Ja. Oh. Also, ich könnte mir gleich eine Brust machen, ne? Also, ich habe ja. jetzt. Äh, ich hab jetzt auch... Warte, ich habe drei, dann ja, gebe ich geb die genau, kurz. genau, dann kann ich schon mal eine Brust machen. Jo. Weil ich hab jetzt neun dann kannst du auch einen wieder haben. Hier, warte. Da. Nice. Okay, Danke. das ist schon mal sehr gut. Ja, ich wir wir jetzt müssen drei. echt zusehen, dass wir so schnell wie es geht. Äh, ein äh, kannst du noch Holz oder so reinmachen? Äh, Holz. Ähm, äh, ist ich habe kein Holz mehr, ich habe kein Holz mehr. Shit, äh, okay. Wer ja, dann? scheiß drauf. Ich ja, hab ich nichts mehr. Ja, dann, Ich gehe schon mal ein bisschen raus. Ja, ich nehme die Öfen mit, ne? Dass wir keine neuen mehr machen müssen. Den ja. anderen Crafting Table lasse ich hier, okay? Ja, immer das, das Okay. Hast du noch Essen? Ich habe nämlich gar nichts. Äh, ja, ich habe noch drei gebratene Schweinefleisch. Ja, dann gib mir einfach eins oder so, passt schon. Ja, äh, liegt hier in der Höhle. Wenn du ja, rauskommst, lässt es. Ich soll sehen. halt vielleicht nicht so viel sprinten, Ich sprinte viel zu viel, fällt mir gerade auf. Das einfach kann ich sprinten machen. an sich ist okay, ja, aber nicht springen. Nee, sprinten ist aber auch nicht so geil, weil dann verlierst du halt auch echt viel. Okay. Hm. Aber wir sind echt gut dabei, glaube ich. Mit ja, glaube ich Eisen auch. Schwert. Und vor allem, ich kann als Tank, also was heißt als Tank, aber ich kann halt mehr <lacht> reingehen, weil ich habe halt eine Warte, hier halt sind Schweine. Ja, äh, Kühe, gut. meine ich. Lass direkt mal, ich, ich töte die direkt, genau, töte du ein paar, ich töte auch hier hinten ein paar. Ich gehe mal hier hin und guck auch mal eben, ob ich was. Nicht zu weit auseinander will. gehen auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ich schaue nur einmal eben. Ich will mir einmal einen Überblick verschaffen, ob hier. Warte, ich hier am See können wir gucken, ob Zuckerrohr ist. Ja, ja. Warte, du bist wo? Ich bin direkt runter, ich bin einfach eine Runde, ich bin jetzt am Wasser. Solltest du um mich Wasser? direkt sehen, ich bin direkt über den Fluss gegangen. Ah ja, ja, ich sehe Nametag, Name Tag, das bist du wahrscheinlich, ja. Ja, dann komm auch mal rüber. Das einfach nicht, das wär's. Ich sterb einfach instant. <lacht> nee, nee, nee. Davon hey, lass das, okay. Mann. Okay, kommst du auch über den Fluss einfach? Wir halt laufen ja, noch ja. ein bisschen. Ja, ich bin da. Okay, bist schon bewegt. Nice. Warte, guck mal, ob hier mal irgendwie Eisen ist oder so. Vielleicht ist hier auch ein Gegner. Oh, hier ist Kohle. Ja, nimm Kohle mit auf jeden Fall, Mann. Wir haben echt viel zu wenig, viel zu wenig äh, Kohle und so. Also was heißt viel zu wenig, wir haben auch gerade erst angefangen. Aber trotzdem, wir müssen echt zusehen, dass wir ja. genug äh, Kohle immer dabei haben, auch Holz. Ne? Also wir sollten uns Äxte mhm. machen und dann gleich erstmal Holz farmen. Ja, ich habe hab jetzt mir schon eine Steinaxt gemacht. Ja, das ist gut. Also ich hab halt. Noch okay, keine geh mal kurz Achse. runter. Okay, warte, kommst du zu mir? Weil warte, ich komme noch kurz runter, hier ist Eisen, deswegen. Ja, ich habe hier auch Eisen, deswegen. Ich habe so Angst, dass hinter mir gleich einer <lacht> kommt. Oh, hier ist gerade Gravel runtergefallen. Holy shit, habe ich Angst bekommen. Ja, ja ich komme zurück. Okay, hier ist nichts mehr, ich komme ich komm wieder. Ich habe ein bisschen Angst, dass sonst irgendwas kommt gleich. Aber ich glaube nicht, ich denk mal nicht, dass die sneaken. Ich denk mal, dass die echt alle ein Stück weiter weg sind. Ja, okay. Dann komm doch mal raus und lass noch mal weiter. Raus hier unten geht's übel weit rein. Ich weiß halt nicht. So, ich würde noch Zuckerrohr suchen unbedingt. Weil ja, zwei Ja, erstmal Holz. Genau, lass mal mit Holz erst absichern und so. Okay, hier sind noch ein paar Dings. Genau. Wie wär's mit einem Lava Bucket? Ich habe noch fünf Eisen. Ja, Mann, kampf das Mann, er... das. Ist ein Lava Bucket, der heftig. Ich habe ja auch okay, noch Eisen dabei. dabei. Ganz ehrlich, ich habe aber kein Holz. Ich habe kein Holz. Ja, ja, dann lass uns äh, Holz eben abbauen. Warte, ich sehe Zuckerrohr. Ich sehe Zuckerrohr. Komm zu mir. Ich komme wieder zum Höheneingang. Ja, ich komme, ja, komm, ja. ja, ich komme. Ich, komm. ich sehe dich eh, alles gut. Ich bin hinter dir. Oh Mann, <lacht> Okay, gut. Da vorne. Oh Mann. Gott sei Dank. Also es war ein bisschen langweilig vielleicht für euch als Zuschauer zuzugucken. Aber ey, ihr müsst euch in uns hineinversetzen. Leute, wir wollen halt noch nicht in der ersten Folge Geh du nach haben. rechts. Geh du nach rechts. Ich gehe hier nach links. Achso, ja. Ja, ja. Genau, ich nehme hier das Zuckerrohr mit. Ja. Wir müssen echt Zuckerrohr, können wir nicht genug haben. Ne? Genauso Nö. wie die Leder von, von den Kühen. Das ist echt wichtig. Äh, die Leute, die nicht drin. wissen, warum wir jetzt gerade das Ganze suchen, äh, einfach... Ne? Für Bücher zum Enchanten später. Okay, das dann ist, lass einfach mal wieder in die Höhle richtig. gehen. Ja. Also, erst heute vorhin stimmt. Wir können auch ein bisschen Mobs töten, ne? Für Level, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Mhm. Also äh, sollten wir natürlich nicht zu viel machen, vor allem kein Damage einstecken, das ist, ist wichtig. Ja. aber. Ja. Okay, ich bin auch schon wieder out of Rennen. <lacht> out <of> Rennen. Äh, <lacht> uh, so, also, ich baue mal hier den Baum ab. Ja, ich mache mir, glaube ich, jetzt eine Axt. Ich habe echt keinen Bock, okay. die ganze Zeit mit der Hand abzubauen, das dauert mir viel zu lang. Okay, wir sind. Mit Aufnahmen geht schon 13 Minuten. Schuss! Was? Skelett! Skelett! Oh Gott, das macht mega Damage! Okay. Ich ja. hab Standbild! Ich hab Standbild! Nein, nein, nein! Oh Gott, ich, komm, hab's, ich, komm, hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Oh okay. mein Gott! Okay. Gut. Ich hab gerade zwischendurch einfach kurz ein Standbild bekommen. Holy shit, man. Oh Gott, ich hab mich gerade echt. Äh, ich ich hab gerade kurz ich Pipi in der Hose. Ja, ja, ich hab echt gerade. Es ist gerade ein bisschen feucht geworden. <lacht> okay, ich glaube ich habe jetzt auch genug Holz, wir können wieder in die Höhle mhm. rein. Äh, ja, ich komme ich komme gleich, warte. Ja, ich äh, bin bei dir. Ja. Keine Axt Boah, ich überleg gerade. Genau, was wollte ich machen? Ich wollte mir eine Axt machen. Warte ah mal, fuck, slash ich hab keinen Tee. Stein. Hast du Stein? Äh, Stein, nein. Drop mal, Ah, verdammt. Dann lass einfach abbauen und lass das gleich in der Höhle machen. Ja. Okay. Einfach nicht verspringen, <lacht> weil ich auch nichts greif, mehr gebraten das ist. Das Ende. Oh Mann. Zwei Minuten noch. Ja. ja hier sind noch die, äh, die Kühe, die töten wir noch mal kurz, dann gehen wir wieder in die Höhle rein. ja Und da sind auch Schafe. Obwohl, ja, ich auch, nee, Schall sind ja nicht so nötig. Die geben ja keine Fäden. Ich war noch nee, gerade nee, im UAC nee. drin. <lacht> in Speed uac Auf Dommel. So. Ei. Okay, aber in die Höhle. Mhm. Jemand hat seine Koordinaten gepostet. Ja. Ich glaube, das ist äh, hat er vorgemacht, weil er doch diese Challenge macht. Stimmt, äh, ja. Das haben wir ja nur auf Twitter gesehen. Mhm. Äh, Dude. Macht ich glaube, eine... die Idee habe sogar ich gegeben. Ja, ja. Irgendwie so. Okay, oh, hier ist Menge Kohle. Ja, ich nehme die Kohle hier unten mit. Oh, hier ich sind Zombies. der ja unter uns, unter uns. Hier geht, ich glaube hier ist eine Schlucht. Ja. Das wäre mega, da ich höre ein Skelett. Ich es weiter runter, deutlich weiter. Okay, das ist nice, ich baue hier noch ein bisschen Eisen ab. Mach das. Hinter mir, hinter mir ist ein, äh, <lacht> Zombie. Ja, alles gut, sorry, ich wollte dich nicht so erschrecken. Hab einfach nur mich erschreckt vor dem Zombie, deswegen habe ich das direkt gesagt okay, gehabt. Ja, ich gehe auch hier ja, hier unten sind, ist ein Baby-Zombie. Wo äh. unten? Oh ja, hier, hier, hier, hier, direkt neben mir. Ey, der hat meinen Stein in der Hand. Du Dieb, du Dieb. Dieb. Okay, ich hab ihn. Und jetzt noch den kleinen. Okay. So. Ja, ich gehe dann schon mal hier runter. Den kleinen Fratz, den habe ich <lacht> auch noch nicht genommen. Oh ja, die. Hier ist eine Schlucht, hier ist eine Schlucht. Ehrlich? Okay, ja, hier ist eine Schlucht. Tot, das ist echt geil. Komm runter, komm einfach runter. Scheiß auf alles. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Scheiß auf alles. Ich schalte scheiß auf, auf alle. Ich springe jetzt einfach runter. Okay? okay. Das ist ein guter Plan. Oh ne, hier kommen welche. Hier kommen äh, Dingsviecher. Vier. Komm Warte. Aufpassen, oh, nicht gegenseitig schicken. Friendly Fire ist an. Ja, ja, ich Und das sind... Alter, sind das viele. Ich glaube, hier ist ein ähm, Spawner. Warte, warte, warte. Ja, der ist, glaube ich, da um die Ecke. Pass auf. Ja, ich kill den. Okay. Ja, äh, ich guck kurz. Ja, Nein. Hier nee, ist nur Schlucht. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Creeper. Cool oh, ist Und die riesig. Kommt, hier kommt direkt der nächste. Ich äh, sehe Redstone. Zombie. Ja, wir werden gekickt. Lass ich seh Dias! Ja, lass uns Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Komm, komm, oh Gott, zurück. Verguckt. Wir müssen hier eben hingehen. So, wir jetzt gekickt. Ja. Ey, wir müssen auf den aufpassen. Der kann uns... Der kann uns in der zweiten Folge mega ficken. Ehrlich? Ja. Kann, aber der kann uns doch noch kein Damage machen. Beim ich glaub zusammen, schon. Oder? Sicher? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Egal. Ja. ja, auf jeden Fall mega... Also, was heißt mega krank? Also, gut, dass wir die erste Folge <lacht> überlebt haben. <lacht> wir haben ja nicht viel gemacht, außer geparmt. War vielleicht ein bisschen <lacht> langweilig anzugucken, aber Immerhin, wir haben es überlebt. Erste Folge ist geschafft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und äh, ja, es sind sehr, sehr viele Leute gestorben, die echt äh, ja, krass, also die ich echt krass auf dem Zettel hatte, weil die echt krass im PvP-Technischen sind. Ja. Aber ja, es hat sich wieder gezeigt, in so einem Projekt kann es auch anders laufen. Ja, ähm, ja ich glaube, unsere Taktik war ganz gut. Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir auf Erze und so weiter. Und ja. ja. Auf ich hoffe, das hat euch gefallen. Genau. Lasst gerne eine Bewertung da, schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei, auch bei Kevin gerne. Jo. Und ja, ich würde sagen, Tschüssikowski, bis denne. <lacht> bis denne Antenne.